Hallo, mein Name ist Hans Griesinger. Ich bin Umweltaktivist, aber nicht wie all die anderen, die mit Recht solche Schweinereien anprangern. Hier wird ungeklärtes Abwasser, das eigentlich durch die Kläranlage sollte, direkt ins Meer entsorgt. Und das auch noch in der Nähe eines Badestrandes. Sowas stinkt mir auch gewaltig, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Wir können uns jetzt noch ewig an solchen Scheißsituationen aufhalten, aber was ändern wir daran? Richtig, nichts. Nein, ich möchte dich dazu ermuntern, in deinen eigenen vier Wänden mit der Umweltverschmutzung aufzuräumen. Oder findest du es gut, dass du dein Zuhause sauber hältst und dabei die Umwelt verschmutzt wird? Du hast ja recht. Was haben wir denn bisher für eine Alternative? Richtig, keine. Damit ist jetzt Schluss. Ab sofort kannst du ganz einfach umstellen auf ein giftfreies Zuhause und kannst dabei sogar noch Haushaltsgeld sparen. Das glaubst du nicht. Brauchst du nicht glauben. Ich beweise es dir. Dieses Umweltprojekt, die Natur daheim, ist für jedermann und in allen Belangen ein lukratives und spannendes Engagement. Melde dich bitte hier an und ich zeige dir, wie du sofort und bequem umstellen kannst. Denn jeder weitere Liter giftiges Abwasser ist zu viel. Also hier Info abrufen.